Hey! Hey! Erzähl uns doch mal hier, was du vorbereitet hast. Das ist alles leckeres Essen. So, und Würstchen, und Obst, hier. und Gemüse, und Wasser, sogar Du musst dazu hören, was der Chefkoch hier macht hier. Aber das Radler, Radler, ja. Radler, ja. ja. Der Heinz freut sich. hatte ich nicht. Radler für Radler. Heinz, halt du warst begeistert für das so einen Getränk? Radler habe ich schon lange nicht getrunken. Du hattest, du hattest Durst, ne? Das das schön kalt der, vor allem. Ja, oh, okay. Wir haben ja auch eine Frau bei uns. Otti, was sagst du denn dazu? Ja, naja, für den ersten ja, Tag äh, ist es okay. Ja, ne? Passt soweit, ne? Ist dir warm? Wunderbar! Ich liebe die Hitze. Wie viele Kilometer hast du hier schon runter? Ja. Also gute 100 sind Die ersten 100 sind weg. Ja, genau. Und jetzt fängt an Spaß zu machen. So ist es. Recht oder bei dir? An seiner Seite liegt. Wir haben eine Luftpumpe dabei. Jetzt warten wir auf die Fähre hier. Aber da ist sie schon unterwegs. Das ist die Elbe. Da wollen wir hin. Das ist unser Fährmann weg. Auch nicht. Ebenso. Du bist jetzt bei der ersten Etappe 130 Kilometer gefahren, ungefähr, ne? Ja, kann ich dir genau sagen. 135. Ja? Ach was. Ja. Und wie geht es dir denn jetzt? Beschissen. Ach was. Geht's immer schlecht. Ja. Ja, nein, ist auch wenn es dir alles gut geht, bestens, dann geht es auch schlecht oder wie? Alles, bestens, alles besser als Regen Sonne ja. scheint, aber hier scheint es doch geregnet zu haben ja. die Luft ist richtig ein bisschen feucht, die Straße ist wunderbar wunderbar. was sagst du denn dazu? erste Etappe heute und jetzt schon fast am Ziel, noch eine Stunde Wahnsinn. Wetter mitgespielt, Essen, Trinken, alles wunderbar Freude. Das könnte ruhig noch ein bisschen schneller gehen, ja. <lacht> ja. Na gut, aber wir beide fahren ja nicht allein hier. Genau, genau. Aber es, es, es macht riesen Spaß, Verpflichtung, alles da. Wir sind alle fit. Und so muss es sein. Unterhalten uns und dann mal Power geben. sprint Sprintetappen, auch Spaß. Ich sag nur, wunderbar. Wie geht's, wie steht's? Gut steht's. Fazit für die erste Etappe jetzt erstmal. Äh, leichter als gedacht. Äh, das Wetter. Hat ja auch ein bisschen zu unseren Gunsten sich verändert, nicht mehr ganz so heiß, ja. ein bisschen Rückenwind, ja. was wollen wir mehr? Ja. Einfach. Toll. Auf der linken Seite jetzt Helmut. Was sagst du denn hier zu dieser ersten Etappe? Ja, die ist 41, hat, hat uns der liebe J hier ein paar Kilometer geschenkt mit seinem Rückenwind hier. Also das war für die erste Etappe eine gute eine gute sache also jetzt werden wir die letzten paar ja. kilometer auch noch wir haben ja schon 140 wenn ja. wir die anderen auch noch schaffen genau erste etappe heute am 9 juni ist äh, eigentlich Nein. sehr gut gelaufen mir hat es sehr gut gefallen als wir da durch die wälder gefahren sind es war schön kühl es hat super gebrochen dann an den kornfeldern vorbei bei schönem wetter also wirklich klasse Prima dafür, dass es erste Etappe ist, sind wir auch noch ganz gut drauf. Ja. 49, in die Statistik 1742, 160 Kilometer, ja. Uhrzeit. Uhrzeit? Ja, ungefähr Viertel vor sechs. 156. 15 ja. Kommt eher hin. 6,33 Fahrzeit. Wir sind, ja? sind alle angekommen, der war super. Das das frisch, ja. Gute Fahrt, wunderschön. Roti ist auch zufrieden. Hurra, ja, wir haben es geschafft! Sind Na ja, für, für Rudi war die Tour ein bisschen zu langsam bisher. Ich war leider heute zu dick angezogen. Oh, ja. für, dich, für die Wärme. So. Meter. Und ich stelle fest, dass es mir auch Spaß gemacht hat. Wunderbare Etappe, danke.